Ich habe unwahrscheinlich Glück gehabt. Ich habe es noch nie erzählt. Ich habe am, am Donnerstag beim Frühstück hatte ich etwas verlust im Mund und musste feststellen, dass das hier rein mein altes Zahnimplantat war. den hatte ich jetzt zehn Jahre drin und der muss. Bei meinem Kibobruch, bei meinem Sturz damals, muss der ein Ding nicht weggekriegt haben. Die Schraube ist jedenfalls bündig im Dübel, ja wie ein Dübel, den er in der Wand stecken hat. Die Schraube ist bündig im Dübel abgebrochen. So, hatte ich dann gleich bei der angerufen, die hat mich für heute Abend hingestellt. Und war ich vorhin dort. Und die hat dort mit, mit Ultraschall und bisschen so drücken und machen, nachdem sie erstmal wieder freigeschnitten hat, <lacht> <lacht> ähm, mit Ultraschall und bisschen, ja, hat sie den Rest der Schraube rausgekriegt. Wird ähm, mich jetzt natürlich ein bisschen erhöhen, jedenfalls, die hat eine dreiviertel Stunde vielleicht dann rumgebacken und gemacht. Da ist ein bisschen mit, mit Ultraschall und Wasser und irgendwas hat sich freigespült, gekriegt und rausgezogen. Ich sag mal, das Kind selber direkt ausbohren wäre ja wahrscheinlich im Winter eine Möglichkeit. Das ist ja hier kleiner als ein Millimeter. Und da hab ich Glück. Stimmt. Genau wie fettig essen, dann die Jumping und die Grünen Und trotzdem entscheiden sich einige Leute dazu, das Risiko zu tragen. Die FDP, die ist doch der einzige Grüne, die so noch keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. haben ja, aber hallo! Probleme, moin, moin! Ja, das Argument kannst du ja vor allen Diskussionen vor... Hallo erstmal. Morgen ist Feiertag, da bin ich heute mal ein Stück rausgefahren. Es gibt erstmal ein paar Wiener zum Angebot und gekauften Nudelsalat. Zum selber machen war ich zu voll. Vielleicht habt ihr es schon gesehen hier. Ich stehe jetzt südlich von Zwickau. An einem kleinen Herrenteich oder so heißt er. Allerdings habe ich von dem Museum noch nicht viel gesehen. Das ist ja gerade mal um 6. durch und schon ein Stück Fenster. Jedenfalls habe ich vor, mir morgen mal das august museum anzugucken. Das Museum soll ganz interessant sein, habe ich mir schon mal bei YouTube mal eine Zusammenfassung gesehen. Hatte ich auch schon längere Zeit mal auf dem Plan hierher zu fahren. Und jetzt habe ich es mal endlich gemacht. habe mir unterwegs noch ein paar geholt, weil ich morgen früh noch was zu essen habe. Aber es gibt keinen Cashier hier am Teich. Der nächste ist Kilometer weg, an der Kreuzung. Auf die Bücher fertig los, heißt der. Ist das auch wieder so eine Büchertauschbox dort? Nun, no, ist Zuletzt gefunden gestern. Da kann man ja vielleicht noch mal gucken gehen, bevor wir dann ins Museum fahren morgen. Wie ich jetzt schon dachte, ist schön, Bin so, ist so richtig gemütlich hier drinnen. Mit der Heizung geht es ganz gut. Ich konnte ja meine Heizung immer bloß so ungefähr dreimal einschalten. Wenn ich die einschalte, läuft die eine Stunde und die Heizung klemmt ja an der, an der Originalen Autobatterie. Dann ist, ist die Batterie immer so weit runter gewesen, dass die dann nicht mehr geheizt hat. Jetzt habe ich aber Trick 17. Meine Zusatzbatterie hat ja jetzt genügend Kraft Und da habe ich jetzt an der Zusatzbatterie ein Autoladegerät und lade gleichzeitig über die Zusatzbatterie jetzt meine Autobatterie wieder auf. Und da habe ich eigentlich jetzt auch immer genug Strom noch für die Heizung. Und zum Zähneputzen muss ich auch nicht mehr rausgehen, das kann ich schon ja gleich am Waschbecken machen. Apropos Zähneputzen, ganz neues Teil bin ich momentan am Testen. Eine neue elektrische Zahnbürste habe ich mir gekauft, die schwingt jetzt mit 4000 oder 8000 Hertz. Hm. Die hat verschiedene vier verschiedene modi die man die einstellen kann etwas schneller etwas langsamer und dann pul pulsierend und ich glaube so richtig ist die nicht für mich die krabbelt mir zu sehr wenn ich damit die zähne putze die frequenz ist sehr hoch an usb zu laden das blöde ist allerdings USB-Laden ist ja eigentlich gut, weil das hat man ja für alles, was man hat, sag ich mal fast überall eine USB-Steckdose. Ich habe ja hier im Auto bin ich ja auch USB-mäßig gut ausgerüstet, weil ich da für meine ganzen Kameras genügend Steckdosen habe. Aber die haben an der Zahnbürste haben die einen Stiftstecker. Das ist sehr blöd gemacht. Wenn das Kabel mal kaputt geht, da stehst du dann wieder da. Bei den Kameras hast du immer genügend andere Kabels noch da, dass du dir schnell aus der Patsche helfen kannst. Aber wenn diesen den Abflug macht, hier wird es Ich stark gewöhnungsbedürftig. Das Kabel <lacht> ziemlich angebissen durch die hohe Frequenz. Ja moin. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen hier wieder. So, ja, jetzt werden wir später hierfallen. Dann gibt es erstmal Frühstück. Oh. Ist ich mein Wasser alle. Jahre mein Wasser alle. Hab ich das gar nicht. Na gut, allzu viel habe ich ich gar nicht reingemacht. Aber wenn der große nicht für so alle ist, ich habe ja noch Reserve. So, hier habe ich meinen Wassertank. Aus dem wird der Hahn gespeist. Und Betanken macht ich eigentlich am besten über meine Pumpe mit dem Kleinkanister. Wie du sie erst ganz rausgeholt geholt hast. Bin ich gestern guck, am Bäcker gehalten. Bin dann extra Landstraße gefahren, weil ich dachte ich brauche noch was. Irgendwo muss ich noch viel Brot und, und Gemmeln holen. Und da bin ich gestern gelandet bei Bäckerei Konsilerei Pitska in Ebersdorf. Keine Werbung als solche, weil ich kein Geld dafür kriege. Aber ich muss es einfach mal sagen, weil die Semmeln sind echt lecker. Brot kann ich nie unbedingt sagen. Das gab so ein Dinkelbrot, das ist eh in meinem Fall. Bei Google gibt es ja wohl gute Bewertungen. Sehr liebevoll geführte Bäckerei. Man fühlt sich immer willkommen. Auch Kinder werden an einem kleinen Text begrüßt. Wir mögen die Brötchen vor allem, die Erdnussbrötchen, das Brot und den Kuchen, wirklich sehr empfehlenswert. Ausgezeichnete kleine Bäckerei, die nun von der nächsten Generation weitergeführt wird. Obwohl die alten, in Anführungsstrichen, immer noch dabei sind. Alte Backtradition wird zuhebend und zeichnet die überraschend vielen Produkte aus. Absolut empfehlenswert. Ja. Antwort vom Inhaber gibt es hier. Haben Sie vielen Dank. Ja, tatsächlich, bei uns ist inzwischen die vierte Generation in der Backstube und verkauft tätig. Und lebt für traditionelle Handwerk. Ihre Bäckerei kommt wieder rein, Ja, ich kann mich den Wuppen eigentlich voll anschließen. Denen sind absolut speziell. Es gibt nur noch wenige Bäcker die so schön machen. In Dresden habe ich noch nie meinen jugo gefunden. Ich höre mir zwar immer welche, auch so wie in aber die richtig schönen kleinen DDR-Brötchen, ich, gibt es nur noch selten. Einzelpersonen und Gruppen bieten wir unser Audio-Führungssystem Audio an. Mit ihnen werden sie selbstständig durch das Museum geleitet, durch die Steuerung, durch die Steuerung bestimmen Sie selbst, über welche Expertenponate Sie informiert werden müssen, wie Sie Die Erläuterungen führen individuell durch die und Fahrzeugbaugeschichte. Dabei kommen Zeitzeugen zu Wort und Motorengeräusche nach die Technik der cool. Das Audiosystem steht auch in einfacher Sprache, in Gebärdensprache, mit dem Bild und zur Kinderprobeführung zu finden. Drei Euro pro Person wollen die so als Audioguide noch verlangen. ich das bis jetzt hatte ja, war es überall umsonst, aber na gut. Was kostet denn überhaupt für ein Wie soll ich dann sagen, so, ich kann mir das nicht leisten? Elf Euro ist natürlich ganz schön, ne? Und dann noch 3 Euro für den Audioguide. Ja, so, also ich trinke jetzt noch gemütlichen Käffchen, dann gehe ich noch mal eine Runde ums Auto, <lacht> eine Wanderung ums Auto und Achso, den Cash wollte ich ja noch suchen. Es gab ja einen Cash, den kann man uns ja keiner. Die Bücher -Tauschbock. das umgangssprachlich bekannte Drachennetz, ist ein Ortsteil der Stadt Kirchberg und wurde um 1200 gegründet. Ungefähr 1630 Stangengrüner besiedeln dieses Dorf welches 2015 den ersten Platz des Wettbewerbes Unser Dorf hat Zukunft gewann. Dieser Geocache befindet sich in der Ortsmitte von Stangengrün, an der 2020 errichteten Bücherzelle. Durch den anliegenden Parkplatz kann der Standort problemlos mit dem Auto erreicht werden. Dort Die dort befindliche Sitzmöglichkeit Lädt zu einem gemütlichen Picknick ein. Viel Spaß und Erfolg beim Suchen. Danke. Horsch. Ein Rätselcash gibt's hier. Der öffentliche Raum muss zu keiner Zeit verlassen werden. Bitte keine Lampen oder sonstige elektrischen Kästen anlaufen. In der Umgebung aufschreiben, bitte keine Spoiler im Log. Löst das Rätsel während oder nach dem Besuch im Hochmuseum, wieder und gebt das grün markierte Lösungswort alles Großbuchstaben in den Geo-Checker ein. August Hoch entstammt einer alten Winter- und Schmiedefamilie. Nach der Schulausbildung im Alter von 13 Jahren er lernte in der Schmiede seines Vaters zunächst das Schmiedehandwerk und baute sein erstes Fortbewegungsmittel, ein dreirädriges Hochrad. Von 1888 bis 1891 studierte er am Technikum mit Weida und arbeitete von 1891 bis 99 als Maschinenbauingenieur in rostock praktisch und bei Karl Benz in Mannheim. August Rusch, bitte, ich nie einen Führerschein. Naja, der baut die Autos, der braucht den Führerschein. Soll ich mal hier noch kurz, wo wir geschlagen haben? Da haben wir den See. Eine super, stark befrorene Straße. Seit ich gestern Abend jetzt circa 18 Uhr hier war, bis jetzt, jetzt ist ich kurz vor um 1, sind hier mindestens acht Autos vorbeigefahren. Wenn nie, dann doch weniger. <lacht> Und ein Moped gestern Abend. der aufgrund seines technischen und fahrerischen Unvermögens mit seinem Benz-Victoria-Standkunde in Horsch's damaliger Autowerkstatt war. Zum Gefallen, ich tue ja auch alles für meine Standkunden, begleitete August Hochsch den Herrn war noch einmal auf einer Autofahrt in seinen Heimatort Simon. Ja, zum Glück, kann man heute sagen, denn es passierte Folgendes. Am Morgen nach der Ankunft in dem kleinen Bergdorf lud Bergmüller seine Verwandtschaft zu einer längeren Spazierfahrt ein. Horsch blieb in den Mann zurück. Am Abend war die Gesellschaft immer noch nicht wieder wahr. Und Horsch hielt auf der Hauptstraße ungeduldig ausschauen. Es dunkelte bereits, als ihm ein Pferdefuhrberg entgegenkam. Hör ja, drauf der Bergweiler, seine Schwester und seine Mutter. Dieser Dreckswagen, tugte Bergweiler schon von Weitem. Dieser Dreckswagen steht vor einem Wirtshaus in einem Nest, und, und, und ich wieder mehr. Er hieß vielleicht vorwarsch mit dem pferde zu dem Breckswagen, untersuchte alles, aber alles war in Ordnung. Er erkundigte sich beim Schwager des Herrn Bergweiler, der unterdessen auf das Auto aufgepasst hatte, ob den Herr Bergweiler etwas an dem Wagen gemacht hätte. Nein, antwortete dieser, Bergweiler hätte nur einmal angehalten und dort Wasser nachgefüllt. Der Schwager zeigte auf die Stelle, es war das Benzin-Einfüllrohr. schließt schließt das Wasser ab, besorgte nachts um drei Benzin, das gab's damals nur an der Apotheke, und war mit dem Auto und dem Schwager am hellen Morgen zurück ins Zimmer. Um 10 Uhr wusste der ganze Ort, dass Bergweiler Wasser statt Benzin verwendet hatte. Um 11 Uhr wusste dann Bergweiler, dass es der ganze Ort wusste. Ja, wollte nicht länger bleiben. Eine weitere Episode erzählte mir August Torsch von seinem engen Freund... Äh Es übergibt jetzt der Vorsitzende des Vorstandes der Reichsautobahnen, Dr. Dortmüller, dem Führer einen Spaten. Mach doch endlich auch mal was Produktives. Falsche Arbeiter! Andern! 趁